Nachdem Albert Einstein den photoelektrischen Effekt erklärt hat, indem er angenommen hat, dass das Licht aus Teilchen, Photonen besteht, kam Louis de Broglie auf eine ähnliche Idee. Er dachte sich, wenn es möglich war, dem wellenartigen Licht einen Teilchencharakter zuzuweisen, dann spricht es erstmal nichts dagegen, einem Teilchen einen Wellencharakter zuzuweisen. So wie das Licht sind auch die Elektronen in der Lage, einen Differenzmuster beim Doppelspaltexperiment zu erzeugen. Diese Feststellung, dass Licht und Materie sich je nach Situation wellenartig oder teilchenartig verhalten können, wird als Welle-Teilchen-Dualismus bezeichnet. Ein Photon der Wellenlänge Lambda hat den Impuls H durch Lambda. Hierbei ist H das Planck'sche Wirkungsquantum, eine Naturkonstante mit dem Wert 6,6 mal 10 hoch minus 34 Joule Sekunden und Lambda ist die Wellenlänge des Lichts. Analog kann einem massebehafteten Teilchen, das einen Impuls p hat, eine Wellenlänge zugeordnet werden. Dazu stellen wir den Impuls nach der Wellenlänge Lambda um. Lambda ist gleich h durch p. Der Impuls p eines klassischen Teilchens ist definiert als das Produkt der Masse m des Teilchens und seiner Geschwindigkeit v. m mal v setzen wir für den Impuls ein und interpretieren die Wellenlänge lambda als Materiewellenlänge eines Teilchens. Diese wird auch De Broglie Wellenlänge genannt. lambda ist gleich h durch m mal v. An dieser Gleichung kannst du ablesen, dass schnelle und schwere Teilchen, die also einen großen Impuls haben, eine kürzere Debräu-Wellenlänge haben als langsame und leichte Teilchen, die einen kleinen Impuls haben. Mit Hilfe der Debräu-Wellenlänge kannst du, zum Beispiel in einem Experiment, abschätzen, ob ein Objekt sich eher wellenartig oder Teilchenartig verhält. Wenn die Geschwindigkeit des Teilchens und damit der Impuls des Teilchens gegen Null geht, dann wird die Debräu-Wellenlänge sehr groß. Das Teilchen fängt an, seinen Wellencharakter zu zeigen und verhält sich eher quantenmechanisch. Bei einer großen Geschwindigkeit und großer Masse des Teilchens ist die de Bruyne Wellenlänge vernachlässigbar klein. Das Teilchen verhält sich wie ein echtes, klassisches Teilchen und kann mit der klassischen Mechanik beschrieben werden. Quanteneffekte wie die Teilcheninterferenz spielen hier keine Rolle. Machen wir ein konkretes Beispiel. In einem Metall existieren freie Elektronen. Man bezeichnet sie zusammen auch als Elektronengas. Die Elektronen haben bei Zimmertemperatur eine thermische Geschwindigkeit von 10 hoch 6 Meter pro Sekunde. Mit thermisch ist gemeint, dass die Elektronen im Metall sich ungerichtet bewegen. Nach einem Stoß mit einem Metallatom bewegt sich das Elektron in die eine Richtung, nach dem anderen Stoß in die andere Richtung. Ein Elektron hat eine Ruhemasse von 9,1 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm. Damit beträgt die De Bruyne wellenlänge eines freien Elektrons 7,2 mal 10 hoch minus 10 Meter. Das ist eine Materiewellenlänge von 0,72 Nanometer. Zum Vergleich, der Durchmesser der DNA-Doppelhelix ist in der Größenordnung von 2 Nanometern. Üblicherweise kennst du die Geschwindigkeit eines Teilchens nicht direkt, aber du kannst sie eliminieren und stattdessen Spannung ins Spiel bringen. Betrachte ein elektrisch geladenes Teilchen mit der Ladung q in einem elektrischen Feld eines Plattenkondensators. Zwischen den Platten legen wir eine elektrische Spannung U an. Durchläuft diese Ladung die Spannung, indem sie sich von der einen Platte zur anderen bewegt, dann gewinnt sie eine kinetische Energie, Wkin die durch Q mal U gegeben ist. Diese Energie setzen wir mit der klassischen Formel für kinetische Energie, ein halb V2 gleich. Stellen wir die Gleichung nach V um. Und ersetzen damit die unbekannte Geschwindigkeit in der De Bruyne formel Das Ergebnis ist eine Formel für De Broglie-Wellenlänge, die von der Spannung abhängt. All die Konstanten h, m und q eines Elektrons sind bekannt. Die Spannung kannst du an der Spannungsquelle selbst einstellen und damit die Debräu-Wellenlänge des Teilchens vergrößern oder verkleinern. Wenn wir ein Elektron mit seiner entsprechenden Masse und Ladung benutzen und eine Spannung von 1000 Volt einstellen, dann wird die Debräu-Wellenlänge zu 38,7 Pikometer. Bei einer Spannung von einem Volt wäre die Debräu-Wellenlänge dagegen nur 1,2 Nanometer.